Eine gelungene Rückrunde gehört zu den wesentlichen Bestandteilen des Häkelns. Hier siehst du den Rundenschluss mit einer Kettmasche und einer Luftmasche. Das Gehäkelte drehst du mit dieser letzten auf der Nadel liegenden Schlinge um die eigene Achse. Anschließend häkelst du feste Maschen. Fertig!